Im ersten Teil dieses Videos zeige ich euch, wie der Maxvent Deluxe und die LEDs des Verdunklungsrollos von Maxair angeschlossen werden. Im zweiten Teil seht ihr dann, wie der Deckenlüfter Turbovent Premium von Fiama angeschlossen wird. Ich führe jetzt den ersten Teil des Elektroanschlusses durch für äh, den Airmax. Hier kommen die 12 Volt Strom von der Verteilerstation rein. Hier habe ich einmal 12 Volt Anschluss für den Lüfter. Dann habe ich hier noch einmal die 12 Volt, für, die nach vorne gehen für den zweiten Lüfter. Und ich muss noch ähm, die 12 Volt für die LED-Beleuchtung von den Max Shade anschließen bzw. Äh, den Anschluss dafür vorbereiten. Ich schaue also, dass ich hier ausreichend Kabel zur Verfügung habe. Ich kürze die ein. Das reicht dann. Die verstecke ich dann unten. So, hier ist zu beachten: Das Weiß ist Minus und das Schwarz ist Plus. Ja, das Müsste genug sein, Reserve, zweimal. <lacht> Verbinden tue ich die Leitungen mit diesen Vago-Klemmen. Die Vago-Klemmen gibt es in den verschiedenen Ausführungen, hier als Zweier, als Dreier, als Fünfer. Ich werde jetzt hier die Fünfer benutzen und die eignen sich also auch für Leitungen mit Litzen. Dafür also extra ausgelegt. Das macht die Sache sehr einfach. Geht also hier rein, klippst die um, und das Ganze. geht weiter. Hier seht ihr, hier habe ich jetzt ein bisschen was ausgenommen, kann ich dann über einen Wagen klemmen, kann, kann ich dann jetzt hier schön verstecken. So, jetzt geht das wieder weiter mit der Verkleidung. Gerade schon mal, ein zweiter Versuch. Schrauben. Oh. So. Ja, 嗯 Jetzt nochmal die Generalprobe, ob auch alles funktioniert. Wir haben, hier, wir haben hier zwei Anschlusspunkte und das Anschlussdiagramm direkt daneben. Das ist ganz praktisch. Das klemme ich jetzt mal als erstes ein. Sehr gut ist hier beschriftet auf dem auf dem Kunststoff eingeprägt. Ja. Ja, So, dann habe ich Plus, Und Plus das hier, rein. hier habe ich die Adern. Da werde ich dann noch eben Aderendhülsen drüber setzen. So, ihr sucht euch die passenden Aderenthülsen raus, damit ihr die Litzen für eine Schraubverbindung herrichten könnt. Einmal. zweimal. So und jetzt zur Erinnerung. Bei mir ist immer schwarz minus und rot oder blau plus. läuft ganz wichtig den knopf für die So, ja. jetzt fehlt wieder die dritte hand keine dritte Hand hat baut man sich eine Was? muss jetzt erstmal reichen. Ja. Mechanisch funktioniert schon mal. Und jetzt schalten wir den Strom ein. Und es läuft. Bei der Montage des Deckenlüfters ist mir aufgefallen, dass der Handgriff gerade so eben auf das Gegenstück passt. Deshalb habe ich mir die verlängerten Handgriffe von Fiamma gekauft. Die Montage ist sehr einfach. Dazu muss nur der O-Ring entfernt werden.